Moin Moin Willkommen zu einem neuen Video von mir Heute wollte ich mal wieder nach Developern fragen für meinen eigenen Server Wir suchen noch dringend Developer Also wenn du es drauf hast melde dich bei mir TS wird hier nochmal eingeblendet Komm einfach auf mein TS rauf und wir besprechen dann das weitere. Das war's dann jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr meldet euch fleißig. Tschüss!